Ah. Erst mal hier hinstellen. Servus. Auf geht's. Moin. Wieder chillige Aufnahme heute, Alter. Ich muss erst mal meinen Drink präparieren. Oh lol. So jetzt ist aufgefallen. <lacht> das Ding ist ja grün. Green Screen. Geisterenergie. Ja. <Hallo>. Hoffe ich, Rage halt nicht zu sehr und schlag auf meinen Tisch und das äh, schreibt über, aber ich probiere es mal so. Ja, ist so nice. Ja, okay, das wird eine witzige Aufnahme, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder Insurgency Sans Natürlich wieder zusammen mit Luis. Hallo. Hallo. Das One Year Special kam erstaunlich gut bei euch an und deswegen haben wir uns gedacht, spielen wir doch nochmal das Game. Ähm, viel Spaß. Ja, okay, ist aber normal Checkpoint. Nicht Hardcore. Ja, okay. Ich glaube, Hardcore hätte ich komplett nur Mates abgeschossen. <lacht> ja, Digga. Na, wobei, wenn du in Surgeon bist, ist es eigentlich relativ einfach zu sehen, wer Mates ist und wer nicht. Wir haben ja alle nur so ein komisches Bandana an, Alter. Und die anderen haben richtig Bodyarm. Alter, der hat einen Headshot kassiert, Bruder. Das war gerade sehr weird, weil der eine Dude hat in den Boden geschossen. Sorry. Na, wobei, wenn du in Insurgent bist, ist es eigentlich relativ einfach zu sehen, wer mate ist und wer nicht. Oh, mein Gott. Ich hab dir in den Rücken das geschossen, Mensch. Ich hab dich da durchgekommert, gelaufen bist. <lacht> ich wurde so getroffen, weil... zurück auf einmal hast du mich so irgendwie so halb blockiert. Ja, oh, ich hab ich dir erstmal also in den Rücken nicht. geschossen, ey. Ich hab die Straße. Okay. Ja. Wer hat denn geflasht? Oh wow, er hat mich erstmal Mal geflasht. Ey Mann! Hilfe! Sind die? sechs <lacht> nichts. hier. Oh Raketenwerfer! Ich kann nicht auf meine Hauptwaffe wechseln. Hilfe! Okay. Ich konnte nicht auf meine oh, Hauptwaffe. Bisschen was gefressen. Du hast eben einen Shot von mir gefressen. <lacht> Lebst du noch? Ich lebe noch. okay. Ich äh, versuche hier gerade... Alter, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich muss mich immer erst so eine Runde einspielen. Deswegen äh, wundert euch nicht, wenn mein Aim nicht so krass ist. Ich ja, gehe rein. Ähm, äh, ist eigentlich okay, ist nicht schon. krass. <lacht> <lacht> Aber heute Valorant einloggen war oh, schon ein Krampf, muss ich sagen. Ich wusste dir erstmal helfen. Ja, ich wusste sowohl meinen Namen äh, bei Riot als auch mein Passwort. Also, mein Passwort wusste ich eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich meinen Namen falsch eingetragen habe. Auf einmal so, äh. Hilfe. <lacht> auf, auf einmal so, Luis, äh, geh, mal, geh mal in Valorant und sag mir mal meinen Namen. Ja, ich wusste nicht, ob ich Ace of Gaming oder Florian01 heiße. Okay, rauche ich, setze mich hin in die Ecke. Erstmal einen Kaffee. Mann, ich muss nachladen. Betrug. Oh, Boah, der Kaffee Wirken ist stark. nicht Oh, ich bin. Ich habe keine Muni mehr. Oh, nicht gut. Also, ich, ich habe mich aus dem Fenster gelehnt, wollte auf den schießen. Hatte dann keinen Schuss mehr. Äh, apropos Valorant, wenn ihr ähm, auch gerne mal ein Valorant-Video sehen wollt, dann schreibt es. Gerne in die Kommentare. Ich versuche. Oh Gott, ich hätte dich gerade fast wieder angeschossen. Oh, ja, da unten, äh, den habe ich gekillt da. glaube, da ist noch nee. einer. Da ist noch einer, ja. Okay. Da also sind noch mehrere. An den Containern. Ich bin tot. Raketenwerfer. Ja. Und, oh, Wie, no. Bist du nicht gestorben? Du standest literally Was? einen Meter neben mir und bist Keine nicht Ahnung. gestorben. Ich war, äh... Ich habe da, äh, Ganz, äh, noch ein bisschen weiter hinten, die habe ich gekillt. So. Ja, müssen wir dann noch verteidigen. Ich plante. Planten. Stell dir mal vor, du bist in, in so einem normalen Casual-Game, plötzlich fängt einer... Das hat abgebrochen! Das hat mich oh, komplett durchgezogen. Auch. Bro, what the fuck? Also der Russe kann, kann anscheinend kein Englisch. Ich sag ich plante, er ich schmeißt er erstmal eine Incendiary hin. Boah, jetzt war meine Mutter drin. Das kommt ins Video, Digga. Oh, es geht ja schon los. Ja. Ich bin gerade jetzt reingekommen. Du bist der alte Camper. Der chill einfach hier du in der Ecke. Einfach da. Mann, die sollen jetzt mal hier mal so durchlaufen. Äh, uh, wait a minute. Ich werfe da eine Blend Blendnade, Blendnade, Blendnade, Blendnade, Achtung. Kannst rein, ja. kannst rein. Der ist geblendet, steht auf der Treppe. Ab ihn. Noch. Einer mal. tot. Oh Gott, ja. ich hab auf meine Mails oh, geschossen. Der, der hier in der Ecke. <lacht> Mann. <lacht> Geil. <lacht> Wie bist gestorben? Digga, ich. Der hat einen Molotow um die Ecke geworfen. In. Ho? Oh, Gegner. Was? Er hat mich gequickscoped. Was ist? Der Bot hey. hat mich gequickscoped. Ich <lacht> könnte Ich hol mir einen neuen Kaffee. Der Bot. Ich hol mir jetzt einen neuen Kaffee. Und wenn das ich hol mir doch keinen neuen Kaffee, das Spiel geht weiter. Lass mal Hardcore suchen. Boah, Hardcore, ich werd so... Da kriegt man aber mehr EP. Ich, ich find's auch witzig. Du schreibst mir um 16 Uhr, ich wäre ready. Wann haben wir angefangen aufzunehmen? Um 5. <lacht> ja. Absprache mit in, Inman. Grund äh, Schuld daran habe ich. Boah, <lacht> muss ich weit laufen, scheiße. <lacht> ich bin hier in der Nähe. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ähm, das Dumme ist, wenn du respawnst, musst du... Äh, was heißt du, musst du? Du respawnst halt mit einer Sniper. Und hast halt auch keine äh, Body Armor mehr. Sprich, keine äh, Weste. Achtung, ich komme. Guck mal hier, das will ich. Ja. Ah. <lacht> So, ja, ist dein Name. Im schlimmsten ist es in einem Nachtmatch. Dann hast du auch kein Nachtsichtgerät mehr, dann hast du nur ein Licht an der Sniper. Was auch immer ein nicees Game wäre zum Antesten, wäre äh, Escape vom Tarkov. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da so schnell reinfinden kann. Ich finde das Ganze nice mit den äh, Modding-Möglichkeiten an den Waffen, dass du die halt so übel äh, anpassen kannst. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das zu kaufen, nur um es anzutesten. Weil es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen, meine Maus nicht. ist kaputt! <lacht> da da habe ich langsam auch Angst vor, dass meine auch kaputt geht, weil ich die so oft auf den Tisch schlage. Moment, ich heb meine Waffe von den Dudes hier auf. Oh, MG. Nee, G3, A3. Das Gute ist, wenn, wenn ein Gegner eine selbe Waffe hat oder ein kompatibles Magazin, dann kannst du das mitnehmen. Ich crosse. Ah, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich war literally ein Meter vor wieder da sein. Also auf der anderen Seite guck mal auf die Waffe da unten, die da rechts liegt. Das ist Mate! Und welche? Oh. Ja und da kannst du, du kannst da F gedrückt halten drauf, dann kannst du das Magazin rausnehmen und dann hast du mehr Munition. Werde ja, beschossen? Hier kommt Artillerie runter. Bin tot. Mann. Drecksartillerie! Hä? Meine Maus hat gerade. Ich, ich drück rechts, klick aber er wird nicht an. Und ein Mate hat mich gerade fast geflutet. Ich habe immer nur noch eine Blindgranate. Ich habe keine normale Granate mehr. Nein, in die Rüstung. Die Treppe hier erstmal hoch. Falsche Treppe. Achtung, hier sind safe auch noch Gegner. Rechte Seite Gegner. Ich habe hier keine guten Erfahrungen mit dem Spot. Einmal kamen hier so 10 Gegner raus. Drohne schnell geh rein. Alter, oh, wurde was? er weggeblastet. Huhuhu. Bruder. Mann. Ich bin irgendwie gestorben. Alter, der Weapon Switch. Das war's mit dem heutigen Video. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst es mich uns gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und schaut gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Da halte ich euch immer up to, date, up to date, was den Kanal angeht. Ähm, wie im Video schon erwähnt, äh, Spielempfehlungen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.